Recording, Okay, habe ich voll vergessen. Okay. Ich muss kurz gucken, ob ich da lang muss. Ich habe eigentlich nicht so lange nicht gespielt, aber ich bin mir nicht sicher. Der Hunter ist da. Äh die Map so verwirrend. Ich hänge hier mal kurz die Shot Shotgun auf. Ich guck mal kurz, was die Map sagt, ich bin, weil ich weiß. Das Problem ist wirklich, dass das Map-Overlay nicht parallel ist, sondern irgendwie so verschoben Und Deswegen, ich finde nichts. Wo bin ich jetzt? Ich bin da, okay. Rechts in den Fahrstuhl rein komme ich dahin Mit dem Fahrstuhl komme ich nirgendwo hin. Außer hier hin. Hier kann ich aber nicht runter, weil die Treppe mich ans Loch bringt. Und am Loch komme ich nicht weiter. Also ist das Schwachsinn. Ich muss nach links die Treppe runter und dann kann ich darüber. Ich kann. Doch. Links Treppe runter, Treppe hoch und dann raus. Easy. Ja. Okay. Ich werde ein bisschen mehr mit Guide spielen jetzt, weil ich einfach durchkommen will langsam. Ich bin nicht so geil drauf, die ganzen Rätsel rauszukommen. Ich will das Ding einfach endlich fertig haben. Nicht mein Lieblingsteil. Ich, ich freue mich ein bisschen auf Resi 4, ehrlich gesagt. Resi Zero kommt an irgendwann, aber dann kommen wir immer weiter mit Technologie. Für mich wird es wirklich spannend, aber es ist muss ich zugeben. Aber die Geschichte selbst interessiert mich eigentlich, deswegen... Ich will eigentlich schon durchpowern da, aber... Ja, powern ist das falsche Wort dafür. Da draußen sind diese komischen Viecher, bei denen ich nicht richtig so zielen kann. Ja, stimmt, da war was ich dachte mir, ich bin letztes Mal nicht an einem, an einem Mutanten vorbeigelaufen. Also an einem Handschuh. Äh mal. Ja. Da draußen sind Mutants, die auf mich warten, die sterben sollten. Oder kann ich an denen vorbei, vielleicht? Hätte ich Chemikalien mitnehmen sollen. Stimmt, da war was. Ja, ich bin tot, ich bin tot. Ich konnte nicht mal weg. Richtige Spastis. Muss ich die Chemikalien mitnehmen? Ja, ja, ich muss es nochmal machen. Ich glaube, ich muss einfach rennen. Steigt draußen in den Fahrstuhl. Das müsste also der rechts sein. Also raus und dann... Von uns aus gesehen nach links. Dadurch. Von mir aus gesehen das ist links am Bildschirm. Rechts dadurch. Ja, warum? Ich könnte eigentlich die Kamera auch drehen. macht es auch Sinn, wenn ich nach links oder rechts zeige. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob ich die... Ähm, Chemikalien mitnehmen muss. Mein Inventar sagt nein. Wo muss ich denn Chemikalien mischen? Wo muss ich fucking Chemikalien mischen? Ah, ich bin dumm, ja logisch, ähm, wir sind ja in Resident Evil, ich, ich habe es nicht in meinem Guide gefunden, ich habe es gerade überlegt, das ist logisch. Ja, wir spielen ja Resident Evil. Ich würde sehr gern die Shotgun behalten. Äh, aber ich weiß nicht, ob ich den Fahrstuhl benutzen kann, dass ich hochkomme. Aber mit der Shotgun wären halt die Viecher mega einfach. Habe ich die shotgun Munition? jetzt? Habe ich nicht dabei, ne? Genau, weil ich brauche die eigentlich nicht. Ja, ja. Kackspini. Ja, gehen wir runter. Ähm, ich glaube, ich bin auf dem guten Weg. Jetzt mal so. Was passiert? Ich guck mal ich habe immer Angst, dass ich zu laut bin. Und ja, es ist keine Rückkopplung für mich, aber es soll eigentlich gut. Ja, es war ein bisschen rumprobieren, ob was klar geht und was nicht. Weil das Echo ist echt nervig, weil es ist nicht mal parallel. Ich hatte mal ein Mikro, das wirklich parallel war. Ähm, damit ging es dann gut, weil ich keine Rückkopplung habe. Das hier hat eine Verzögerung drin oder ein Echo zumindest. Es fühlt sich an wie ein Echo. Und es ist mega unangenehm. <lacht> Aber es ist nicht viel, das ist das Problem Es ist fast nix. Und es ist mega verwirrend für mich. Aber ja, ich rede automatisch leise, wenn ich es drin habe. Was eigentlich gut ist, was eigentlich gut ist. Hier ist einfach das rng Luck. sehr gut. Vielleicht werden die random gespawnt oder nicht random, aber je nachdem von wo ich reinkomme, stehen die anders. Das ist sehr gut möglich. Ich traue Resident Evil alles zu dessen. Äh, von daher. <lacht> äh, ja, okay. Also. <lacht> ähm, ich habe ein Problem mit dem Huntern. Zum Glück ist dieses Rerunnen nicht so lange. Ich muss aber den Fahrstuhl nehmen. In den Fahrstuhl. Und ich muss jetzt gucken, welcher Fahrstuhl falsch hast. Ja, das ist ein Fahrstuhl. Ich nehme den. Heißt eigentlich kann ich die Hunter ignorieren. Und endlich Munition sparen, was bei mir mich selten vorkommt. Ich spare Munition. Halleluja. Okay. Let's go. Ich rüst aus, eine ich stole. Ich glaube, 18 ist das Maximum. Raus. Okay. Nein, renn, renn, renn, renn, fuck you. So, zum Glück ist alles scheißegal, solange man diese Cutscenes hat. Mein PC macht Sherp. Ich habe da ein bisschen Bedenken mit dem Shareplay momentan gerade. Mein PC hat noch nie so viel Gas. Äh, uh, ja. Hab ich jetzt Diesen Safe Room nochmal. Ich werde hier nicht speichern, das war eigentlich nichts, was sie gemacht haben. Hätte ich das gewusst. okay, okay egal. Ich wollte sie letztes Mal besiegen, heute nicht. Oh, fuck, fuck, fuck, fuck. Falsche Waffe. Falsche Waffe, ich werde sterben. Okay, ich bin erst in Achtung. Oh, im Achtung. vor dem Roten. Äh, nein, ich kann noch eine Stufe. Kann ich das eigentlich? Schade. Ähm, ja. Ich muss wahrscheinlich weiter. Haben wir nicht die Brücke gehoben, weil ich raus musste. Ja. Okay. Ich frage mich gerade, ob ich sie... Ja, eigentlich muss ich sie runterlassen, weil oben war ja nichts. Oben war ja nur das Kontrollzentrum für hier unten. Ich komme nicht ins Anwesen rein, sonst muss ich überhaupt ins Anwesen, das ist die Frage. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hin muss mit dieser Chemik Chemikalie. Chemikalie. Ah! Ja. Wie kann ich jetzt den scheiß Öldruck regulieren? Meine Fresse dieses Spiel. <lacht> Aber ich glaube, von der Weite, nachdem ich jetzt schon nach unten scrollen muss. Ähm Hier ist kurz die Notiz. Ähm, nachdem ich so weit nach unten scrollen muss, habe ich die Hoffnung, dass ich ähm, bald fertig bin. Den 10 Liter Tank mit Hilfe der 3 Zylinder füllen, die Ölmenge auf den Standardwert bringen. Der Standardwert beträgt genau 7, das Gerät ist nur bei dieser Ölmenge einsatzbereit. Okay eins kann ich nicht machen, was passiert wenn ich okay, die 3 werden rübergefüllt. Okay. Okay, ich wir mal. So hat der... Der macht. Oh mein Gott. Wie ist zum Fick, nach deiner Pla äh, Plastikflasche? Okay, die 3 geht ab fünf. Ah, ja, auf 5. Ey auf 2. Okay, okay, okay. 5, let's go. Aber auf 3 ja dann nochmal. 1, 2, 3, 1, 2, Jetzt bin ich auf 6, wenn ich jetzt bin und nur auf einen. Ah. drei sechs. Okay okay, das ist das Ritz ist schlau. Jetzt kann ich den letzten. Nice. Da wäre Munition. Was eigentlich mega gut ist, aber fuck, it. Wieso habe ich die nicht mehr klar mitgenommen? Ich weiß es nicht. Und wieso spiele ich schon wieder mit den Enemies? Okay, die Zombies müssen jetzt drüben gefangen sein. Aber Wobei, die sind dumm genug, die droppen runter, wenn ich unten stehen würde. Ähm, ja. Let's go. Ich weiß noch nicht, was da drüben ist, aber ich muss da mal hin. Mal kurz, kann ich mein Bild noch ein bisschen mehr machen? Ich habe rausgefunden, ich kann weiß... Filter ich will da drüber legen. Ich stehe noch ein Ich habe einen zweiten Punkt gehalten. Da ist irgendwas. So... Fuck. so immer dann wenn ich die scheiß Waffe weglege ich meine wenn was anderes kommt das ist ein Hunter dann haue ich den mit dem mit der Pistole so aber sie legen mir Hunter in den Weg das heißt ich müsste äh, was heißt ich müsste auf dem richtigen Weg sein weil ich Hunter habe Ja, nee, da ist... Okay, jetzt. Ähm... How the... Fuck. Okay. Nicht wahr. Uh, die sind creepy. Äh... Guck mal da. Du gehst gleich schon gleich nach, wo ich hin muss. Okay, ich habe das jetzt sogar richtig gelöst. 3, 3 5, 10, 3, 3 5. Ich muss in den anderen Raum? Was mir gar nicht gefällt ist die nächste Voraussicht, was mich erwarten kann. Weil sie schreiben von Sweepern. Hunter, die euch vergiften können. Und ich mag diese Voraussicht schon mal gar nicht, weil Hunters sind Price Hunter, die mich vergiften können. Sind noch viel schlimmer. Sind noch viel schlimmer, wollte ich sagen. Äh, wie... Wieso sind die so schwach? Die haben einen Schuss und... Okay, hier noch. Äh, ja, Hunter. Ja. Ah, okay, ja. Jetzt. Ich wusste... Nein! Wieso ist dann Sound lag jetzt. Ich spam grad X durch. Das war nicht dasselbe, das war ein anderer. Der kommt erst, wenn die Strom zu früh aus ist, ne? Und irgendwo im Trainingsgebäude habe ich doch gesagt. Okay, das sieht aus, als würde hier würden hier die drei Dinge reinkommen. Ich weiß nicht mehr wo. Ähm, ja, das ist jetzt Kacke. Ich weiß, es ist irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Und das Spiel wird es mir natürlich nicht sagen. Ah ja, hier, nein, hier. Nein. war das noch? Fuck. Nein, da unten war das. Da sind die Kackviecher. War das bei den Kackviechern unten? können wir überlegen ob ich überhaupt den Kackviechern will. Weil ich speichern kann da und ich glaube das ist eine Option die ich habe und wenn ich gespeichert habe kann ich ja eh gleich in die ecke schauen ob da genau you know, äh, passt Okay, da ich von Sweepern gelesen habe. Safe Room. Ich kann auch hier speichern. Ich sollte vielleicht hier speichern, wenn Sweeper kommen. Wie viel äh, Dings habe ich denn Wie lange geht Chris. Ich scroll mal durch, wie lange Chris' Teil noch geht überhaupt. Claire's letzter Part, Okay. Das Finale. Okay, ich habe nichts. So, ich habe schon noch viel vor mir. Wir haben noch Chris Antarktis alles. Wobei dieses Kapitel kommt langsam zum Ende. Wir kommen gleich in die Antarktis. Irgendwann mal in die Antarktis. Äh, ja. Mhm. Beim Skelettbild logisch. Da wo nur äh, ein Sp Speicherpunkt Und da ist keine item -Truhe. Okay, ich finde das eigentlich ganz angenehm mit dem Headset, aber das die immer wieder Sound wegkrachen ist echt scheiße. Es hat auch kaum Lag drin, also eigentlich. Ich muss Spotify einfach stoppen. Uh, Fahrband verräumen wieder, wie immer. Ich könnte ein heil mitnehmen noch, sicherheitshalber. Ich sollte eigentlich Antidot äh, Anti mitnehmen. Habe ich ein hab Gegengift irgendwas? Nein. Äh, uh, fuck. Wart mal. Das brauche ich gar nicht. Heißt, blaues Kraut, grünes Kraut. Let's go. Ja, ich habe ja keine Shotgun. Ich so, glaubest ja, wenn ich es richtig habe, Gegengift sein. Ich hoffe sehr, dass es Gegengift ist. Aber eigentlich bin ich der Meinung, dass es gegen Gift ist. Einfach nur zum Sicher gehen. Okay. Wieso haben. Wenn die Hunter noch da sind, habe ich ein Problem. Okay, ich wollte gerade loslaufen, aber die Animation ist noch. Okay. Ich muss rein und in den Fahrstuhl. Wie komme ich in den Fahrstuhl? Ich muss diesen Fahrstuhl suchen. Fahrstuhl, Fahrstuhl, Fahrstuhl. Ich suche den jetzt. Easy. Wie sind die hässlich? Wie sind die hässlich? Aber irgendwie verdammt cool. Lauf, ich will nicht vergehen. Da draußen sind noch Pfeile oder so, Munition, egal. Ähm, ja. Ii. Ich brauch ein Farsch, wuuuuh. Einen fucking Farsch. Da komm ich Okay, ich bin unten, oder? Bin ich vergif Im Moment, vergiften. Ich, wahrscheinlich haben die so eine Kotzattacke. Weil wieso auch nicht? Es ist Resident Evil. Alles will dich ankotzen und verhauen. Nasty. Das fuck. Ich komm da nicht weit, ich muss nach unten. Durch die Zombie-Horde dort. Hoffentlich bei der nächsten Hand Muss nur, wann muss ich die Shotgun mitnehmen? Gib mir Sekunden. Auch oh, sie erst später. Gut. Eigentlich muss ich jetzt waschen. Oh, nur meine Jacke hochkriegen. Okay. 1 f ich glaube das war First Fleet. Nein, Nein, warte, 1F war die das Control. Ah, ja, ich glaube ich muss ins Zweite. Ich muss kurz die Map anschauen, sorry. Nee, ich war richtig. Nice. Dieser dumme Suchrobot ist auch weg. Aus dem Grund. Wieso ist er weg? Der weiß ja eigentlich nicht, wo ich bin. Wieso ist er weg? Okay, hier ist ein safe. Genau, genau, genau. Hier, ja. Ich sammle drei Armeen, um den Weg zu öffnen. Ich wette, wir könnten auch schon durchquatschen nach zwei, aber wir haben die drei, also gehen wir im Risiko mal nicht. Wobei, nee, es wird schwer, den Hebel noch. Und Ja, ich verstehe. Okay, pass mal auf, ich gehe ganz kurz gucken wegen Wäsche. Ah, schon. Okay, also ja, Chris, du kannst doch arrogant rumstehen, mit dem Bock. Das ist mir egal. Ein Hebel, den Hebel umlegen. Ja, töt ihn. Bitte so, mach das. Ne, ich habe, es richtig gemacht. Nice. Da ist ja Munition und äh, eine Pflanze. Bin ganz ehrlich, ich, ich bin scheiß Gärtner mit Pflanzen, aber diese Pflanze. Kommt mir null bekannt. Es ist kein Fahren. Es könnte ein Fahren sein, aber ein Fahren als Heilpflanze finde ich jetzt nicht unbedingt so logisch. Ja. Ich denke mal, das ist richtig. Es war nicht richtig, ja Puls. Ah, und ich muss alles nochmal machen, wenn ich sterbe. Ich muss hoch durch den Gift. Typen durch. Durch die zwei Gifttypen durch. rum Hier rein. Nein, hier ist ein Spin Fuck you, Spiel. Wo bin ich? Hier ist nichts. Let's go. Du kleiner Hurensohn. Du kleiner Hurensohn. Okay, ich wurde nicht vergiftet bis jetzt. pflanzen mit. Okay, die kosten mich gleich an. Das war vielleicht um. Lauf, lauf, lauf. Ja. Fucking Spin Nein! Halt's mal! <lacht> okay, das Soundpegel sieht gut aus. Was ist jetzt da schon wieder? egal. Kann ich kann nicht ins Wasser rein wegen Elektroschocks. Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig verstanden? Jetzt kann ich kann nicht ins Wasser, weil elektrisch. Der schockt ja nicht alles. Der schockt alles. Und zwar solange ich im Wasser stehe. Ja, Chris mir ins Wasser. Ähm. Achso, Leute. Kann ich den wissen? Sorry, dass ich jetzt. Krat, sorry. Kann ich den wissen? Okay, wir können ihn probieren zu besiegen oder wir können einen rushen. Wir können reingehen, ihn packen und rauswerfen. Logisch. Weil der haut uns anscheinend gar nicht. Packen. Der macht auch nicht so viel Damage, ne? Das ist selber selbe Problem, ich immer im Heidelmanagement, Management, nehmen das Scheiße mit. Okay. Spar mir ein... Fress mal das. Ich nehme eine weitere. Kombiniere die beiden Grünen und nehme das Blaue mit. So, weil ich sonst kein Platz habe. Doch, Bade mal. Das muss man ja anscheinend kombinieren, damit ich die helle Bade finde. Das ist komisch, aber ist halt so ich würde die Ah ja, im Raum war ein Abbruch von der helle Bade selbst, die ich einsetzen musste, ja. Perfekt. So, gucken, dass ich das Timing für die Shotgun nicht verpasse, weil es mich so ankacken würde, wenn ich das wieder nicht dabei hätte. Jetzt muss ich die Shotgun holen. Genau. Okay. Da, wo es die ich bin in Deck Decke, kleben, wo mein Safe Pool ist. Da muss ich jetzt hin und die helle Barde einsetzen. Das alles war nur, um da die Tür also Okay, Das alles war nur für diesen Raum. Und ich habe Gegengift, falls die Spinnen kommen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist wichtig. Kauf? Desktop Audio. Gar nicht. Desktop. Uh, es gab Desktop-Audio. Ich hoffe, es hat keine Verzögerung drin. Sonst merken wir es leider. Ah, okay, es ist nicht viel. Tut mir leid, wenn es so war. Ja, ich darf das Desktop-Audio gar nicht anlassen. Ich muss nur Spotify für mich ausmachen, weil ich sonst im Headset Spotify drin habe. Dann habe ich halt jetzt eine richtige Rave-Party hier. Ähm, während dem alles so richtig an Arsch geht. Okay. Wenn ich keinen Platz habe für die Shotgun, vergesse ich Pflanzen. So einfach ist es. Aber ich sollte eigentlich Platz haben. Okay, wir kommen jetzt unten raus, können über die Brücke runter, Treppe, Shotgun hinten raus und rüber. Okay, easy. Uh.